Herzlich Willkommen zur zweiten Folge Mein kleines Kunstwerk. Ich möchte euch herzlich einladen zur Elefantenrunde. Und zwar zeige ich euch bei dieser Folge, wie modelliere ich einen Elefanten. Dazu brauchen wir erstmal Zeit und Geduld und auch unterschiedliche Werkzeuge und Materialien. Modellierhölzer mit einer etwas spitzeren Form. Eins, das hier so flach ist und fast wie ein Messer ist, aber etwas weniger schneidet. Und das könnte sein für kleinere Stellen, wo ich mit den Fingern nicht hinkomme. Dann brauchen wir einen Fleischspieß, dann zwei Schlingen, Tonschlingen. Die brauchen wir ganz zum Schluss. Und eine Gabel, die ist auch wichtig. Dann haben wir hier noch einen Draht. Den nennt man auch so in dem ähm, Fachjargon, den Draht nimmt man zum Schneiden und ähm, das ist äh, eine einfache, schnelle Sache, um sich ein Stück Ton äh, abzuschneiden von einem größeren Stück was mit der Hand relativ viel Kraft kostet, das loszureißen. Dann brauchen wir eine Schüssel mit etwas Wasser drin, einen Schwamm, ein Brettchen und vielleicht noch ein Handtuch. Ich habe jetzt hier auch eins. Dann haben wir hier noch ein Kissen in einem Plastikbeutel und hier nochmal Styroporschnipsel auch in einem Beutel drinnen. Dann kann es eigentlich losgehen. Ein Elefanten zu modellieren, heißt ein Vierbeiner in einen Elefanten zu wandeln. Das heißt, wir brauchen bestimmte Merkmale, um einen Vierbeiner in einen Elefanten zu bringen. Das sind nicht nur die Ohren oder das sind nicht nur der Rüssel, das sind an sich dann eben die Proportionen des Tieres, des ihn unterschiedlich macht zum Hund. Nicht? Der Elefant zeichnet sich aus als eines der größten Tiere. Sehr schweres Tier, eben aber auch auf sehr langen Beinen. Ich habe mir jetzt eben das so ausgedacht, dass wir das Tier in einzelnen Teilen erstmal herstellen. Das heißt also, wir fangen mit dem größten Körperteil an, dem Rumpf. Und dann gehen wir weiter zu den Beinen zum Kopf und zum Rüssel und zum Schwanz. Und zum Schluss setzen wir diese dann zusammen. Wir brauchen etwa ein Kilo Ton. Das ist dann schon ein großes Tier. Ihr seht da, dass ich eigentlich hier schon so ein bisschen rumschlage. Und zwar soll die Form gut in der Hand liegen. Und dann kann man das nämlich so ganz gut klopfen. Der Elefant hat einen großen Brustkorb, der ziemlich weit vorne liegt. Der Körper ist vorne relativ breit und läuft hinten schmal aus. Ich sitze auch deshalb so hoch, weil ich auf mein Werkstück von oben gucke, was wichtig ist, um, um die Form zu finden, die eben dann den Elefanten zum Elefanten machen. Und hier verwischen wir das noch schön. Da kann es noch etwas dicker sein. Das ist das Gute am Ton, dass der so leicht zu verarbeiten ist. Es gibt auch Modelliermassen, die sich meines Erachtens nicht so gut streichen. Falls aber jemand anderes damit ganz gut zurechtkommt, auf alle Fälle. Das nehmen, was einem leicht fällt. So, jetzt äh, ist mal der Rumpf fertig. Das ist das größte Körperteil des Elefanten. Und ich zeige den mal, der ist an sich hinten schmaler, oben wird er dicker und breiter eben. Jetzt, wenn man sich das schon so mal so vorstellt, die langen Beine da dran, dann könnte das klappen. Aber Ton verzeiht und man kann immer noch was dran kleben. Dann gehen wir weiter zu den Beinen. Ich habe mir jetzt eben den Elefanten so ausgedacht in einer Stellung, dass er stabil steht. Und was jetzt für uns hier auch statisch gesehen von Vorteil ist, weil eben der Elefant einen Körper hat und der Ton eben weich ist. Die Beine sind in etwa so hoch wie, wie der größte Durchmesser des Körpers. Das ist jetzt hier zu lang. Dann nimmt man einfach etwas weg. Die Beine sind nach unten hin etwas schmäler und verlaufen konisch. Die Füße die werden breiter, nach unten hin und hinten haben sie ja die Ferse, das heißt eine Ausbuchtung nach außen. Modellieren heißt immer Material auch umverteilen nicht und in eine Form zu bringen und dazu braucht man auch Geduld und Ruhe. Dadurch, dass es ja zwei Beine sind, die jetzt hier verwachsen aussehen, muss ich die natürlich in der Mitte nochmal einkerben, damit man weiß, dass es zwei sind. So, da hilft mir dieses Modellierholz sehr. Dasselbe machen wir auch hinten. Und hier können wir das schon mal reinlegen, dann wird das nicht verdrückt. Genauso der Schwamm hilft mir da, um diese Form, die ich bereits hier modelliert habe, nicht wieder kaputt zu machen. Und ich kann trotzdem Druck ausüben, ohne dass es das kaputt geht. nicht. Und so mache ich die Einkerbung eben auch hinten. Und die Kanten kann ich dann mit dem Finger wieder wegnehmen. Dann fehlt die Ferse. Die kann ich auch mit diesem Modellierholz ganz gut noch rausdrücken. Unser Elefant wird ein aufgeräumter kleiner Knilch mit schön zusammenstehenden Beinen. Das kann man auch gut machen, dass man es ein bisschen klopft in die Form. So, jetzt fehlen uns nochmal zwei. Jetzt gucken wir mal, ob wir die gleiche Masse haben. Das ist schon mal zu viel. Damit spart man sich viel Zeit auch und Tüftelei, was jetzt an der Form falsch ist, die richtige Menge an Ton gleichzunehmen. Man könnte es natürlich abwägen, aber das nimmt natürlich ein bisschen an Kreativität. So, jetzt sieht man, dass der etwas kleiner ist. Das macht gar nichts, denn Ton verzeiht. Du setzt einfach wieder ein Stückchen drauf. Das könnte jetzt klappen. Dann arbeiten wir uns noch nochmal die, die beiden Füße wieder raus, das heißt wieder mit dem Modellierholz die Einkerbungen anzeichnen und sich auch entscheiden, wo vorne und hinten ist, weil einmal da die Zehen oder die Finger beim Elefanten gibt es auch es sind vorne Finger und hinten Zehen. So, das kann man dann zum Schluss noch genauer ausarbeiten, weil der Elefant auch vorne mehr Finger hat und hinten weniger Zehen. Jetzt machen wir uns an den Kopf. Da ist es wiederum wichtig, die Menge, nicht? wie groß der Kopf dann werden soll. Jetzt gucken wir mal, das könnte schon sein. Es ist ganz günstig, wenn man schon den Ansatz des Rüssels ein bisschen sieht, dann sieht man mehr von dem Tier. Der Kopf zeichnet sich aus durch den Schädel hier oben. Der ist sehr groß hier und fällt dann schon so ein bisschen in die Stirn ab. Immer wieder ist es gut, dass Stück von oben zu sehen, nicht? Der ist jetzt schon sehr schmal. Zu schmal ist äh, ein Kopf eigentlich für mich nicht. Ich mache ihn etwas dicker. Noch mal den Ansatz des Rüssels, vielleicht schon so. Der wäre dann hier so. Das heißt, dass man auch die Stoßzähne schon sieht. So, jetzt sehen wir hier schon mal den Ansatz des Rüssels. Jetzt kann man hier schon mal auf die, die Zahnwurzel, wo dann auch die Stoßzähne drin sind. Die Zahnwurzel zeigt uns auch, wo die Augen sind, denn die Augen sind beim Elefanten über den Zahnwurzeln. Und dann kann man die schon mal so ein bisschen reindrücken. Und dann guckt eines Tier schon an. Der Mund ist ja auch hier unten. Und wenn man möchte, kann man das schon so ein bisschen an anzeichnen und einen lachenden Elefanten vielleicht dann auch machen. Jetzt gucken wir mal, ob der nicht mir wieder zu groß geraten ist, aber ich glaube, es könnte klappen. So, dann fehlt uns jetzt noch ähm, der Schwanz, der ja nur sehr klein ist im Prinzip, einfach nur ein Band. Und der Rüssel und die Ohren. So, Schwanz und Rüssel mache ich meistens etwas mit Absicht dicker, weil die sonst sehr leicht auch abbrechen. Das könnte klappen dann. Den kann man auch dann kürzen. Und Dann fehlen die Ohren noch. Die Ohren, die sind schon ziemlich gleich groß eigentlich immer. Die mache ich auch manchmal etwas dicker, damit sie nicht brechen. Hier sieht man, dass sie nicht gleich groß sind. Das sieht man an einer regelmäßigen Form besonders gut. Das ist hier jetzt in dem Fall eine Kugel, die geht am schnellsten. Hier kann man sich dann entscheiden, ob es ein indischer Elefant wird oder ein afrikanischer. Große oder kleine Ohren. Wenn ich die zwei Kugeln dann so vor mir habe, dann drücke ich die einfach langsam in die fläche und guck auch dass ich schon den ansatz eines ohr mir klopft nicht so und dann die ecke rausziehe etwas so in etwa nicht dann machen wir das zweite sind etwa gleich groß. Jetzt haben wir eigentlich alle Teile. Dann beginnen wir mit dem Zusammengarnieren, sagt man da in der Fachsprache, oder Zusammensetzen halt. Da muss man nochmal gucken, wo vorne und hinten ist. Hier ist die schmälere Seite eben hinten. Dann würde ich eben den Kopf noch nicht dran machen, sondern erst die Beine. Die sind wirklich ganz vorne und ganz hinten. Das ist sehr eindeutig beim Elefanten. Dann müssen wir die Stellen aufrauen mit einer Gabel. Alle beide Seiten. Dann tauchen wir die ins Wasser ein, einmal, zweimal So und dann noch mal gucken, welche Füße vorne sind, dass es in der richtigen Richtung steht. Jetzt drücken wir das so ein bisschen an und dann kommt dieses Kissen zum Einsatz, das werde ich jetzt hier zusammenbinden und kippe jetzt mir das Tier mal so rein und kann dann hier das richtig dran drücken. Das Tier wird aufgefangen in diesem Kissen in seiner Form, das heißt es liegt weich. Und drückt man das mal so richtig fest und zwar schon auch so ein bisschen ranziehen und gefühlvoll damit man nicht die ganze Form sich wieder verdrückt. So jetzt können wir den schon mal aufstellen. So. dann ist beim, beim Elefanten auch noch so, dass die Wirbelsäule oft gut sichtbar ist, was ihn dann natürlich ein bisschen Ausdruck stärker macht, wenn man die auch so noch mal rein modelliert. So. Dann ist es auch so, dass der Elefant ja relativ viel Haut haben muss, weil er seinen Wärmehaushalt auch durch die Haut reguliert. Hier hinten am hinteren Körperteil, so dass wie so eine Schürze oft nach hinten so. jetzt widmen wir uns dem Kopf, und da geht es genauso, dass wir den wieder anrauen, mit der Gabel an den an den Seiten, wo die beiden Teile zusammengesetzt werden. die ist Das ist der Kopf. Dann tauchen wir das wieder ein und drücken das hier dran. Das kann man ruhig so ein bisschen höher ziehen, weil dann kann man die Höcker noch ganz gut rausarbeiten, nicht? Und drücken wir das gut dran. So, jetzt drücken wir das Ganze mal so in einen... Elefantenkopf. Der etwas groß jetzt erstmal erscheint. So. Das verrutscht natürlich immer, weil das sehr weich ist auch noch, aber das kann man ja dann immer wieder ausgleichen. Und was immer ganz gut ist, wenn man einfach noch mal guckt, dass das von oben eine Linie hat und die Wirbelsäule gerade nach hinten verläuft, der Kopf auch gerade aufsitzt. Dann machen wir nochmal die Ohren dran die auch ganz schön groß sind, dann machen wir das ebenso wie mit allen anderen Körperteilen, wir rauen das auf, wichtig ist natürlich wieder wo die Ohren dran kommen, da wo die Halswirbel sind und die Halswirbel sind hier und hier kommen die Ohren dran, das kann man auch großzügig aufrauen. Also der Ansatz ist ziemlich weit oben. Und dann machen wir das wieder so dran. Und zwar drücken wir die Masse erstmal an den Körper ran, damit wir genügend Aufsatzfläche auch haben. Und dann rahmen doch die Ohren wieder schön den Kopf ein. Was wir ja an den Elefanten so lieben, nicht wahr? So, dann den zweiten... Also ich bin auf den Elefanten gekommen, weil ich ihn als sehr schönes Tier empfinde. Durch diese große Wucht an sich und die langen Beine er doch so elegant ist, nicht? Das finde ich so schön. Und ich habe es eigentlich schon jetzt öfters so erlebt, dass viele Menschen Elefanten irgendwie mögen. So, jetzt lasse ich ihn mal von vorne gucken. Jetzt sieht er schon nach elefant aus, nicht wahr? Das ist ganz wichtig, dass ich ihn auch mal von hinten sehe, weil... Hier muss man die Ohren noch ganz gut verbinden. Das geht immer auch gut mit dem Modellierholz. Da würde ich so mit den Händen, mit dem Finger nicht reinkommen. Da ist mir dieses Modellierholz eine große Hilfe. Gut. Dann machen wir uns jetzt an den Rüssel und den Kopf. Von der Seite her das ist ganz gut aus. Nochmal die Stoßzähne hier. Das heißt die Zahnwurzeln. Ich muss den mal reinlegen, damit ich das besser sehen kann. So. so sieht man jetzt, die Zahnwurzel, kommen hier die Zähne noch dran, hier sind schon mal die Augenhöhlen auch und da kann man dann die Augen einfach mal so rein machen, dann guckt er schon mal, nicht das ist immer gut, wenn man das von vorne macht, damit die auch symmetrisch sind, so, jetzt hat er schon mein Gesicht. Dann können wir den Rüssel noch dran setzen, der natürlich jetzt viel zu lang ist. Das machen wir auch am besten hier in den Kissen wieder. Und drücken den ran. Und dann nehme ich das mal wieder weg. Wichtig ist hier der Verbund. Dann kann man hier gleich mal eine gute Länge abnehmen. Dann lässt sich das besser auch verteilen. So mit dem Rüssel. Das ist ja sozusagen die Hand von dem Elefanten und Geruchsorgan und es Ein großes Merkmal auch für ihn. So. Jetzt sehen wir, dass der da viel zu lang ist. So, dann biegen wir den einfach mal ein. Hier ist er etwas dicker. Ich nehme da mal ein bisschen Wasser. Dann drehen wir den wieder ein. Jetzt fehlt uns eigentlich noch der Schwanz, die Stoßzähne und dann er eigentlich soweit fertig ausarbeiten kann man ihn noch stundenlang so dann noch mal die stoßzähne ich mache die jetzt auch nicht besonders lang und weil das auch wieder gefährlich ist dass die leicht abbrechen ne? Dann noch mal die, die Wirbelsäule noch richtig verbinden. Das erleichtert es manchmal, wenn man das so ein bisschen aufraut. Dann verbindet sich das besser und man kann es besser umverteilen. Ich nehme jetzt kein Wasser, das schmiert eigentlich. Das ist gar nicht so gut. So, so dann einfach auch mal hin und her fahren. Dann hat man diese Wellen auch rausgewischt. So, jetzt machen wir noch den Schwanz und dann steht der Elefant in seinen Grundzügen. Ich werde den jetzt auch anliegen lassen, damit das weniger gefährlich ist, dass der abfällt. Dann wollte ich auch noch dazu sagen, dass der Ton natürlich jetzt luftgetrocknet werden muss. möglichst Langsam und gleichmäßig. Wir haben natürlich nicht zu Hause einen Brennofen, wo wir den Ton so hoch brennen können, dass er sich nicht mehr auflöst im Wasser. Aber wir können ihn erhärten, indem wir ihn, wenn er lufttrocken ist, in unseren Backofen langsam auf 200 Grad erhitzen. Dann wird er schon auch noch mal härter und widerstandsfähiger. Dann kann man ihn auch mit Acrylfarben noch bemalen, dann ist er auch an den Flächen, wo er bemalt ist, wasserdicht, weil Acryl ja nach dem Erhärten nicht mehr wasserlöslich ist. So, jetzt haben wir den Knilch mal so einigermaßen vor uns stehen. Er ist noch weich jetzt, da fällt auch oft der Kopf noch mal nach vorne. Da muss man dranbleiben und ihn dann wieder so dahin ziehen, wo man ihn möchte. Wenn er etwas härter ist, kann man ihn eben auch noch gut ausarbeiten. Den Mund noch, die Augen, das kann ich da noch mal an dem zeigen. Hier sind die Augen so etwas ausgearbeitet. Das Maul hier unten auch, da noch mal so angezeichnet. So, Dann kann man auch hier noch die, die Zehen und die, also die Finger, Vorne und hinten die Zehen mal auch ausarbeiten. Aber das nimmt mehr Zeit in Anspruch. <lacht> ja, natürlich habt ihr euch sicherlich gefragt, warum ich dieses Werkzeug auch anfangs erwähnte. Das sind die Schlingen. Mit diesem Werkzeug könnt ihr den Elefanten aushöhlen. Ich zeige das mal so. Das Aushöhlen ist insofern wichtig, wenn wir den Elefanten brennen wollen, also auf einer höheren Temperatur weil während des Brandes Gase entstehen und diese Gase, die müssen entweichen können. Und wenn die Wände zu dick sind, dann sprengt das die, die Tonwände auf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Elefanten zu formen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss!